Durch. Ich, ich, ich spiele die wie die so. Hä? Standard. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Es funktioniert wieder. Das ist einer der Kinder. Schieß, k rum, schieß einfach rum, schieß einfach rum. Warum du was nicht spielst? Die Tür geht nicht mehr hm. zu, ne? W nachts, wenn schon. Ich weiß nicht, du da? Was wie einfach nur welche sie dich Hä? Hä?